Kurz erklärt, URL. Die Abkürzung URL steht für Uniform Resource Locator. Auf Deutsch bedeutet dies einheitliche Ressourcenanzeiger. Es handelt sich dabei um einen Standard, mit dem bestimmte Inhalte aufgerufen werden. URLs werden in der Hauptsache zur Adressierung von Webseiten genutzt. Beispiel geben Sie die URL www.google.de ein, führt Ihr Browser Sie zur Suchmaschine Google.